Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Das Thema der heutigen Sendung ist Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft. Das klingt alles ein bisschen öko, ist es natürlich auch, aber hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit steckt viel, viel mehr. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie es damit in Theorie und Praxis aussieht und haben auch Leute besucht, die jenseits jeder Konvention alternative Landwirtschaft betreiben.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 Und damit wir verstehen, worum es überhaupt bei Nachhaltigkeit geht, versetzen wir uns alle mal in einen durchschnittlichen Hipster. Jerome ist ein Hipster. Und als Hipster braucht man neben der Polaroid-Kamera und einem Jutebeutel natürlich auch noch eine hippe Sprache. Damit Jerome aber nicht zum Durchschnittshipster oder Politiker wird, der einfach mit Begriffen um sich wirft, weil er es kann, hier eine Erklärung zum hippen Begriff Nachhaltigkeit. Es gilt, die Lebensweise dahingehend zu verändern, dass die Menschen ihre Bedürfnisse in der Gegenwart befriedigen können, ohne den nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zu verwehren, ihre Bedürfnisse ebenfalls zu befriedigen und ihren Lebensstil frei zu wählen. Ja, genau. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft und beschreibt ein Konzept, das die Überforstung verhindern soll. Das heißt, dass dafür gesorgt wird, dass nur so viele Bäume gefällt werden, wie nachgeforstet werden können. Seit 1987 wurde der Begriff von der UN weiter ausgelegt. Es geht nicht mehr nur um den Schutz der Wälder, sondern um den Schutz des ganzen Planeten, der Umwelt, des Ökosystems, des Lebensraums, der Ponys und Schmetterlinge. <lacht> zum Beispiel geht es konkret um den Verzicht auf nicht erneuerbare Rohstoffe, wie zum Beispiel fossile Brennstoffe. Außerdem sollen weniger Schadstoffe produziert und diese besser entsorgt werden. Begriffe wie Atomkraft oder Fracking lassen sich ebenfalls nicht in einem Satz mit Nachhaltigkeit sagen. Heute wird der Begriff neben dem Ökoaspekt auch auf den sozialen und politischen Bereich ausgedehnt. Hier geht es darum, Bedingungen auf der ganzen Welt zu schaffen, die eine nachhaltige Entwicklung möglich machen. Der aktuell am meisten diskutierte Punkt ist zum Beispiel der Ausgleich des Nord-Süd-Gefälles. Es soll dafür gesorgt werden, dass die Menschen in den nördlicheren Ländern durch ihr Konsumverhalten und durch ihren Lebensstandard den Menschen des Südens nicht mehr Land und Ressourcen wegnehmen. Dazu gehört auch, dass der Norden aufhört, seine Risiken outzusourcen. Denn weil wir alle unsere billigen Klamotten und Produkte kaufen wollen, werden Umwelt- und gesundheitsschädliche Industrien einfach in andere Länder gekarrt, wo die Produktion billig ist und niemand so genau hinschaut, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Ein anderer Punkt ist noch die Lebensmittelüberproduktion, an der auch der Konsumgeile Norden schuld ist. Eine Maschinerie, die nach und nach den Planeten zerstört, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Ist das nachhaltig? Ich glaube kaum! Nachhaltigkeit strebt also nach einem Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit und ökologischem Gleichgewicht. So Jerome, jetzt weißt du Bescheid und kannst bei der nächsten Hipster-Party einen grünen Tee schlürfen und mit deinem Wissen hipstermäßig angeben. Nachhaltigkeit. Okay, Nachhaltigkeit kommt also aus der Forstwirtschaft und wurde danach erst ausgeweitet. Deshalb haben wir uns mit einem Forstwirtschaftsmeister getroffen und ihn bei seiner Arbeit besucht. Was seine Aufgaben sind und wie nachhaltige Entwicklung im Wald aussieht, das seht ihr in folgendem Porträt.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 Das war ein praxisnaher Einblick in nachhaltige Bewirtschaftung. Und weil Nachhaltigkeit eine gesellschaftliche Bedeutung hat, gibt es an der Uni Münster auch eine Arbeitsgruppe von Soziologen, die in diesem Bereich forschen. Fabian aus unserer Redaktion hat die mal besucht und zu diesem Thema interviewt. Moin, ich bin Fabian Lickes, ich treffe mich heute mit Professor Matthias Grundmann, Benjamin Görgen und Jessica Hoffmann und wir sprechen über Nachhaltigkeit. Könnt ihr euch vielleicht erst kurz vorstellen, was macht ihr überhaupt in eurer Arbeitsgruppe? Ja, also ich habe äh, mit dem Kollegen Dieter Hofmeister vor zwei Jahren diese Arbeitsgruppe, diesen Arbeitskreis gegründet und wir wollten unsere Forschung zusammenlegen. Herr Hofmeister arbeitet am Bereich äh, Umweltsoziologie und, äh, und, äh, und Regionalentwicklung und mein Schwerpunkt ist Gemeinschafts- und Sozialisationsforschung und wir wollen im Grunde genommen die Potenziale im Institut äh, zu diesem Thema Zusammentrag, im Wesentlichen auch Fragen danach, also wie kann dann nachhaltiges Leben in Gemeinschaften, also auch vor allen Dingen in, Region, in Regionen gelebt werden, welche gesellschaftlichen Hürden gibt es und welche Möglichkeiten der Gestaltung insgesamt. Welche Projekte werden denn hier beispielsweise in Münster von der Gruppe wissenschaftlich begleitet oder betreut? Also Wir setzen uns natürlich sehr äh, intensiv mit verschiedenen wissenschaftlichen Fragen der Nachhaltigkeitsforschung auseinander. Gleichzeitig begleiten wir aktuell den äh, Prozess zum Tag der Nachhaltigkeit, den es in Münster gegeben hat, äh, vorletzte Woche. Wir haben uns dann äh, begleitend äh, daran beteiligt und gleichzeitig auch das Ganze beforscht und geschaut, äh, wie, welche Prozesse laufen da ab, wie kann man sowas unterstützen und Ähnliches. Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Debatte? Also es gab... Ähm, in den 90er, zu Beginn der 90 er Jahren, gab es große Fortschritte mit dem Rio-Prozess. Seitdem muss man sagen, international ist der Prozess etwas in Stocken geraten. Gleichzeitig hat sich aber seitdem auf lokaler Ebene sehr viel getan. Es finden sich äh, mittlerweile auf allen gesellschaftlichen Ebenen Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, dazu arbeiten. Und gerade auf der, im lokalen Bereich, im regionalen Bereich äh, passiert sehr, sehr viel von zivilgesellschaftlichen Gruppen, aber auch von Politik und Unternehmen, die an diesem Thema arbeiten, sich damit auseinandersetzen, wie eine nachhaltige Entwicklung gestaltet werden Ob das Tauschprojekte sind oder ob das also Initiativen zum Umwelt, zu, zu, zu Umweltschutz sind oder was auch immer, da gibt es einfach Menschen, die tatsächlich ihr Handeln sozusagen äh, verändern und, äh, und jenseits von politischen Gremien, äh, die das angestoßen haben, also dies einfach in die Hand nehmen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Menschen zurück in den Bezug zu ihren Produkten, zu den Menschen zu bringen und das Ganze in der regionalen Vernetzung zu halten, um genau diese äh, Punkte der äh, Nachhaltigkeit verwirklichen zu können. Was denken Sie denn vielleicht zu den äh, Strukturen, äh, den politischen Strukturen, was könnte man da vielleicht auch auf lokaler Ebene ändern, was könnte da überhaupt äh, angepasst werden, damit auch äh, Anreize eben geschaffen werden können, äh, nachhaltiger zu handeln? Durch Anerkennung, durch Anerkennung und natürlich das Gefühl, eben mit anderen zusammen was bewirken zu können und das bedeutet eben auch tatsächlich, dass die, also dass die politischen Strukturen, auch die wirtschaftlichen Strukturen, den Menschen nicht im Wege stehen, sondern sie ermutigen, das zu tun. Und, und letztendlich ist es einfach das Bedürfnis auch gemeinsam mit anderen was zu bewegen und das reicht schon. Also ich glaube, was ganz zentral dabei ist, ist, dass quasi die Politik die einzelnen Bürgerinnen und Bürger unterstützt, die sich damit auseinandersetzen. dass also zivilgesellschaftliche Prozesse unterstützt werden, gefördert, dass auch Reallabore nennen wir das dann in der Wissenschaft, quasi also etwa gemeinschaftliche Wohnprojekte oder ähnliches, die nachhaltige Lebensformen erproben, dass diese unterstützt werden von der Politik. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, es gibt sozusagen die Initiative, die sich ab nächsten Monat wieder jeden Monat trifft. Es gibt die Karte der Nachhaltigkeit, die entstanden ist, wo sehr viele Projekte einfach sich verorten können. Hier gibt es eine Giftbox, da findet eine Initiative statt, die belebt natürlich von der Beteiligung der Bürger. Des Weiteren gibt es die Agenda 21 ähm, und die eine Weltforen und dann gibt es an der Uni und in der Zivilgesellschaft verortete kleinere Projekte, die sich immer mit konkreten Sachen auseinandersetzen. Es gibt es denn in Münster jetzt bei der praktischen Umsetzung vielleicht auch in den zivilgesellschaftlichen Gruppen für Probleme, mit denen sie dann eventuell konfrontiert werden, wo sie dann eben auch wissenschaftlich unterstützen können? Also ganz konkret gibt es ja diese Initiative um den Tag der Nachhaltigkeit, die es geschafft hat, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, die dann sozusagen in Rückspiegelung mit uns und in Begleitung mit uns es geschafft hat, Probleme, die auftraten, die vor allem in Bezug auf eine ähm, sehr Formalisierung äh, lagen, wieder zurückzukoppeln und jetzt in ein sehr gutes äh, Bündnis übergegangen ist. Welche Vorteile ergeben sich denn aus äh, diesen Gruppen, dieser Gemeinschaftsbildung und eben aus diesen Initiativen vielleicht auch für die Stadt oder die Region, also auch für die gesamte Gesellschaft hier im Bereich? Ich glaube, die Region kann sehr viel davon gewinnen, weil einerseits äh, denke ich, dass viele Prozesse einfach notwendig sind, auch für zukünftige Entwicklungen. Gleichzeitig stärkt es natürlich die Attraktivität in vielen Bereichen, die dies zu erhöhen gilt, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, das heißt also die Widerstandsfähigkeit einzelner Regionen in Bezug auf externe Schocks könnte man sagen, also dann geht es halt darum, dass man möglichst großen Teil seines Energiebedarfs selbst herstellt, seine landwirtschaftlichen Produkte selbst herstellt und da kann natürlich die Region sehr von profitieren. Vielen ja, Dank. läuft in der Soziologie, würde ich sagen. Und wie alternative Landwirtschaft genau funktioniert und aussieht, wollte Fabian auch einmal wissen und hat sich dabei ein bisschen die Hände schmutzig gemacht. <lacht>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 Aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe, weiß ich einiges über Nachhaltigkeit und bei der nächsten Debatte wird es nicht nur ein neumodisches Wort sein, das ich einfach durch die Gegend schreie. Mir hat gefallen, ich hoffe euch hat es gefallen und ich hoffe natürlich hat es auch euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal zu der nächsten Ausgabe von Weitwinkel.